Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu rohvegetarisch am Limit. Heute mal ein etwas anderes Thema, mir ist etwas gegen den Strich gegangen und das möchte ich mit euch teilen. Das Schlimmste, was man dir nehmen kann, ist deine Identität. Ich meine, <lacht> Massentierhaltung ist nur so schlimm, weil die Tiere ihre Identität verlieren und nur noch eine Nummer sind und nichts anderes mehr wert sind. Das begegne ich aber auch in der Menschenwelt, ja, genau das Szenario. Zum Beispiel ich im Studium, ja, ich war nur eine Nummer. 2265203 hat bestanden mit 3,0. Viele Jobs momentan sind einfach ersetzbar. Ja? Du bist einfach nur eine Nummer in diesem Jahr. Ich finde es einfach so faszinierend, dass es sieben Milliarden Menschen gibt und keiner hat den gleichen... Ja, gefokust wird nur am Mittwoch. Keiner hat den gleichen Fingerabdruck. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ja? Keiner riecht wie der andere. Jeder hat einen komplett anderen Eigengeruch. Jeder sieht komplett anders aus, auch ein, einige Zwillinge und jeder... Es gibt keinen Menschen, der quasi in jeder Situation gleich handeln würde wie ein anderer. Und das gilt noch nicht für sieben Milliarden bestehende Menschen, sondern die vorher Billionen gelebten Menschen ebenfalls. Das heißt, die wird alles in die Wiege gelegt, um ein perfektes Individuum zu sein. Jetzt überleg doch mal, deine Mutter, ja, die hat dich nicht unter Schmerzen zur Welt gebracht, ja, aufgezogen, damit du irgendwie irgendeine Nummer bist. Ist das so? Das ist nicht so und das weißt du auch. Ich habe letztes Mal Radio gehört aus Versehen. Ich, ich musste. So. Und dann hat, wurde berichtet, dass Ed Sheeran, Sheeran, ich habe keinen wieder Sheeran. Ähm, ich habe kein Wort verstanden von dem, was der mir gesagt hat am Telefon. Ein Sänger wahrscheinlich. Ed Sheeran nach dem Konzert direkt ganz schnell auf die Toilette musste und Fans ihn dabei gesehen haben, wie er auf die Toilette gegangen ist. Boah, was macht der Vogel da? Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie egal mir sowas ist. Ja. Was ist das? Und jetzt? Oh, danke für die Info. Ich meine, hätte ich das nicht gewusst, dann hätte ich nie im Leben mehr noch weiß... Das Schlimme daran, finde ich, ist das. Es wird berichtet, in deiner Lebenszeit, okay? In deiner Lebenszeit über jemanden, den du noch nie gesehen hast, noch nie mit ihm gesprochen hast, nicht weißt, wie er riecht oder sonst was, keine Ahnung hast. Das heißt, deine Lebenszeit ist so unwichtig, sich nur darüber informieren, wie es Dritte geht. Was damit geschaffen wird, ist Zweiklassengesellschaft. Ja? Wir alle, die zweite Klasse, müssen unsere Lebenszeit opfern, ja? weil wir diesen Radiosender nun mal dann hören oder TV oder sonst was, um zu wissen, wie es dieser Person geht, wie der Stuhlgang dieser Person ist, obwohl ich sie nicht mal gesehen habe, nicht mal kenne, whatever. Was dann passiert, ja, ganz unterbewusst, wortwörtlich, Dein Unterbewusstsein wird beeinflusst, ja, dadurch. Und zwar, dein Unterbewusstsein kriegt gesagt, pass auf, deine Lebenszeit, guess what, ist so unwichtig, dass du erfahren sollst, wie die erstklassigen Menschen leben. Und damit wird dir unterbewusst eingeflößt, dass dein Leben viel weniger wert ist als alle anderen Leben da draußen, beziehungsweise das Leben der erstklassigen Menschen. Ich meine, das grenzt für mich persönlich meine Empfindung an Gehirnwäsche. Ja? Dass du bloß kein Individuum bist, was irgendwas in Frage stellt, was sich selbst als Person schätzt und sich sagt, meine Lebenszeit ist so wichtig, dass ich lieber meine Lebenszeit genieße mit mir selber, mit meinen Menschen, die mir wichtig sind und nicht auf anderer Menschen Zeit vergeude und mich dadurch versuche, versuche zu äh, ja, identifizieren oder sonst was. Ja, das sind alles so die Menschen, die nichts bewegen, ja, sondern nur das dann hören dementsprechend, ja, und die anderen dann, die bewegen etwas, ja, und das sind dann dementsprechend die besseren Menschen, weil alle Menschen wissen wollen, wie es diesen Menschen geht. Das kann natürlich auch ganz positiv sein, wenn man sagt, okay, dieser Mensch hat mich sehr bewegt und so weiter, aber jetzt, Moment, dann kannst du doch auch so seine Songs hören, also wie produktiv wäre es, wenn man diese Zeit, wo dann berichtet wird, wie der Stuhlgang von Ed Sheeran ist, nutzt, um etwas Sinnvolles beizutragen in dieser kurzen Zeit. Vielleicht etwas, eine Bewegung, die vielleicht ehrenamtlich irgendwas macht, ja, die ihre Lebenszeit dafür opfert, um anderen irgendwie zu helfen. Und wer diese Hilfe in Anspruch nehmen kann, der kann sich dann bei denen und den melden und dann kriegen die vielleicht noch Spenden oder sowas. Wer will, kann da und dahin spenden und damit das noch weitergeht und so ist ganz vielen Menschen geholfen. Oder wenn jemand irgendwas entwickelt hat, was vielleicht anderen Menschen helfen kann in dieser kurzen Zeit, wenn jemand etwas ganz Wichtiges vielleicht sagen möchte oder sonst was, in dieser kurzen Zeit kann es genutzt werden. Wie viel sinnvolle Sachen gibt es die in lieber Zeit nutzen könnte, um den Menschen damit produktiv wirklich zu helfen, ja und nicht zu so wissen, wie der Schulgang von Ed Sheeran ist. Das bringt die Menschen nicht weiter, sondern rückt sie immer weiter zurück, immer weiter zurück, ja? in die Haltung ich bin nichts wert und das ist eine lüge weil du bist was wert und verdammt noch mal ich habe respekt vor dir wie du glücklich sein kannst in dieser welt voller missgunst hast und neid ja dass du trotzdem glücklich sein kannst und jetzt muss ich separieren ich muss sagen vor diesen menschen bin ich sehr glücklich die glücklich sein können in bakum betrachtet ohne dabei andere menschen noch zu schaden das ist die königsdisziplin Und wenn du das schaffst dann hast du so einen respekt und du bist so ein krasses individuum ja und dieser Kanal, ja, mit über 51.000 Zuschauern, ja, ist jede einzelne Person genauso wichtig wie die andere, weil sonst wäre diese Zahl jetzt nicht existent, okay? Diese Zahl würde es nicht geben, wenn jeder gleich wichtig wäre. Und genauso meine ich, meine Persönlichkeit, wäre nichts weiter, wenn du meinen Kanal nicht unterstützen würdest mit ständig schauen, äh, liken, Abonniert, die Glocke dabei gedrückt, damit ihr informiert wird für ein neues Video. Solche alle Sachen geteilt, kommentiert. Diese alle Sachen wäre nicht da. Wir sind alle gleich wichtig. Alle, jeder Einzelne hat dazu beigetragen, dass dieser Kanal jetzt ist, wo er ist. Ja, ich bin so eine Entwicklung durchgemacht, nur wegen dir, weil du da bist, ja, und du bist genauso wichtig und ich habe so einen Respekt vor dir, ja, weil du es schaffst zu lachen auf dieser Welt, ja, und glücklich zu sein, ja, und vergiss das nicht, vergiss das niemals, versprich mir eine Sache, versprich das niemals, verkauf dich niemals unter deinem Wert und lass dir von niemandem erzählen, dass du schlechter bist als irgendjemand anderes. Sag es jetzt, du bist nicht schlechter als jemand, ich bin nicht schlechter als irgendjemand anderes, ich bin ein Individuum, meine Mutter hat mich mit dem Schwärzen zur Welt gebracht, weil sie will, dass ich nicht eine Nummer bin.